Hi, hallo, ich bin's Alena. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist auf meinem Kanal. Heute folgt der zweite Teil. Der allererste Teil der Wohnung, also aufräumen, putzen, organisieren und ausmisten, den habt ihr am 6.6. gesehen, heute folgen die ganzen anderen Räume. Falls du den ersten Teil verpasst hast, den verlinke ich dir oben rechts im jetzt aufploppenden i. Und ich habe erstmal im Bad damit angefangen, ja, die Decke sauber zu machen, die Fliesen. Denn wir haben ein Schlachthaus, als unser Badezimmer bedeutet, einmal alle Fliesen, einmal entstaubt und dann auch wirklich mit dem Dampfreiniger einmal komplett abgedampft. Das habe ich früher sonst immer mit meinem Gelederwischmob gemacht. Jetzt mache ich das mit meinem Steam-Mob. Und es funktioniert genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Wenn dann alles erledigt ist, was erledigt gehört, kann ich natürlich die Dinge wieder auf die Waschmaschine bzw. auf den Trockner oben beim die da drauf gehören und kann mich an Spiegelputzen machen. Die vier braunen Beine, die ihr oben auf dem Spiegel liegen seht, die gehören zu unserem Wäschekorb, also zu unserer Wäschesortierstation. Die mussten wir ein bisschen absägen und einpassen. Die Beine haben wir aber aufgehoben. Die habe ich jetzt äh, nach dem ganzen Video drehen. Die Abstellkammer gepackt, weil sie mich auf den Bartspiegel nur genervt haben. Bevor ich alles putzen kann, habe ich dann erstmal alles mit meinem DIY-Badreiniger eingesprüht und das mal kurz einwirken lassen, damit ich mir einfach die Arbeit erleichtern kann. Und ja, ich nehme auch den Badreiniger für das WC, denn dieser Badreiniger besteht aus 2 Drittel Essigessenz, ein Drittel Wasser und 20 Tropfen Teebaumöl. Das bedeutet, selbst wenn ich die Toilette mit einem separaten Lappen abwische und ich könnte da jetzt einmal komplett mit der Hand reinfassen. Das Ding ist nämlich kein Fein, nach fünf Minuten, wenn das Ganze wirken konnte. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ich mit der rechten Hand die Toilette putze, was ihr nachher sehen werdet, und damit mit der linken Hand irgendwas anfasst, das passiert überhaupt nicht. Und selbstverständlich wird alles, was ich anfasse, immer wieder regelmäßig gesäubert, desinfiziert und sauber gemacht. Und für die Toilette habe ich natürlich einen Extra Lappen genommen. Wir fangen aber erstmal beim Waschbecken an und da gilt es natürlich einmal alles abzuwischen, einmal gründlich überall sauber zu machen. Und das gleiche gilt natürlich auch für den WC-Sitz von unserem kleinsten, den ich in die Badewanne gepackt habe und dann auch nochmal mit dem DIY-Badreiniger eingesprüht habe, sodass der sich auch von selbst reinigt. Die Badewanne war auch dann gleich das allererste, was ich mir nach meinem Waschbecken einfach vorgenommen habe. Und auch hier habe ich dann darauf geachtet, dass ich ja, eventuelle Kalkflecken entferne, dass ich den WC-Sitz zum Kleinen gut abspüle und habe ihn dann auch noch abtropfen lassen. Anschließend habe ich dann gleich nachpoliert, denn ich stehe auf blinkende Wasserhähne und Armaturen. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe dazu ein Handtuch genommen, was sowieso in die Wäsche gehörte. Denn so spare ich mir einen effektiven Putzlappen und die Handtücher gehen sowieso bei 60 Grad in die Waschmaschine. Ich habe mir dann mein Steam-Mob genommen mit dem Fensterputzaufsatz. Der funktioniert interessanterweise eben auch bei unseren in der Dusche recht gut und auch an der Duschwand innen und außen. Damit konnte ich wirklich alles Mögliche von den Duschwänden runterholen. Der DIY Badreiniger hat schon mal alles vorgeweicht und selbstverständlich zeige ich euch auch das kleine mikrofaser Mikrofaseraufsatzbezüglein, was man immer wieder waschen kann, nachdem ich unsere Dusche von innen und von außen einmal durchgereinigt habe. Ich finde es echt interessant, denn der Steamer pult eine ganze Menge runter, ohne dass man groß schrubben muss, ohne dass man wirklich ja, extreme Probleme hat, da irgendwas hinzukriegen. Hier könnt ihr sehen, was der Dampfmob alles runtergeholt hat und ich finde das echt klasse. Also es erleichtert mir die... Arbeit sehr. Ich habe mir dann den nächsten Aufsatz geschnappt, den für die Fliesenfugen und Fugen im Allgemeinen und habe dann damit auch die Duschbrause und äh, unsere Regendusche, wir haben ja so ein Regending von oben auch sauber gemacht und natürlich auch die ganzen Ecken und Kanten. Und ja, die WC-Bürste steht bei mir gerade in der Dusche, denn die weicht im puren Essig mit Teebaumöl gerade ein, ist von außen schon einmal abgespült und selbstverständlich wird die Dusche, nachdem ich dann die WC-Bürste aus der Dusche geholt habe, nochmal die Duschwanne nochmal nachgeputzt. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Auch hier habe ich dann einfach gleich alles nachpoliert. Denn nach diesem Handtuch bzw. nach dem Bartputz hatte ich dann eine komplette weiße Wäsche voll und konnte dann auch einfach gleich direkt drauf loswaschen. Kommen wir jetzt zum WC. Also jeder, der mir erzählt, dass man für ein WC zum Reinigen aggressive Chemiekeulen braucht, ähm, nö. <lacht> Den kann ich beruhigen. Das funktioniert nämlich mit Essig, Essenz, Wasser und Teebaumöl einwandfrei. Also ich habe noch nie noch nie so ein schönes, strahlendes, weißes WC gehabt, ohne irgendwelche Flecken, ohne dass ich giftige Chemiedämpfe einatmen musste. Und natürlich wasche ich mir, nachdem ich das WC geputzt habe, auch gründlichst die Hände. Bevor das wieder 50 Leute fragen, habe ich mir gedacht, ich lasse die Sequenz einfach drin. Und die Kamera habe ich mit dem Ellbogen einfach eine Runde rumgeschubst. Wenn wir schon dabei so einen Großputz zu machen, dann muss natürlich auch mal der Trockner und die Waschmaschine einfach mal von außen Ausgewischt bzw. abgewischt werden und auch die Scheiben von innen habe ich dann noch einfach mit meinem diy glasreiniger auch sauber gemacht. Wie ich meine Waschmaschine tiefenreinige etc., dazu gibt es schon einige Videos. Ähm, Darum habe ich jetzt nur das Grobe gemacht, denn die Tiefenreinigung von innen mit Natron und Essig und höchster Spülgang und so, das habe ich erst vor ca. einer Woche gemacht und es war jetzt einfach auch noch nicht dran. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, seitdem ich meine Waschmittel komplett selber mache, habe ich weitaus weniger das Problem, dass meine Wäsche muffig riecht, weil also es bleiben keine Waschmittelrückstände mehr zurück. Und somit muss ich meine Waschmaschine um welten weniger Tiefen reinigen, als wie mit gekauften Waschmitteln. Ich gebe jetzt auch immer noch einen extra Löffel Soda mit in den Waschgang, denn ich finde, das macht die Wäsche noch um einen Touch sauberer. Und ich mag es einfach sehr. Das Bad wurde dann natürlich auch gesaugt und im Anschluss einmal richtig quietschgründlich gesteam-mobbt. Zwischendrin war der Tank alle, also der Wasserbehälter, den musste ich dann nochmal schnell auffüllen und kurz warten, wie jetzt, dass einfach sich der neue Dampf entwickeln kann und das Gerät wieder hochgeheizt hat. Bitte vergesst nicht euren steam zwischendrin, wenn ihr Wasser nachfüllen müsst, den natürlich auch auszuschalten. Das habe ich selbstverständlich gemacht. Das Bad ist fertig, es glänzt von oben bis unten. Ich liebe diesen Moment, wenn einfach alles erledigt ist. Wie ihr sehen könnt, die Duschwanne ist auch bereits ausgewaschen und sauber. Und ich freue mich schon heute Abend auf eine wohlverdiente Dusche nach diesen Großputzattacken-Gedänse hier, heute. Denn, äh, ja, ich freue mich einfach drauf, wenn ich in eine frisch geputzte Dusche steigen kann und wenn dann einfach alles in der Wohnung erledigt ist. Weiter geht's im Wohnzimmer. Unser kleinster guckt immer noch sehr, sehr gerne Stinky und Dirty, äh, die Kinderserie, auf Amazon Prime. Kann ich sehr empfehlen, also falls du nicht mehr weißt, was dein Kind noch anschauen kann, das ist ganz witzig. Auch hier habe ich wieder damit angefangen, von oben nach unten den Raum zu putzen und habe die Spinnweben an der Decke entfernt, habe diese Sequenz aber nicht mit aufgenommen, denn... Ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich das in wirklich jedem Raum diesmal gemacht habe. Und ja, auch in der Anlage ist überhaupt kein Washi-Tape mehr dran. Das habe ich schon vor einigen Wochen entfernt. Und ich habe auch hier an unserem Sideboard, was an der Wand montiert ist, von außen und von innen die Türen abgewischt, Flecken entfernt. Und dann auch die Dinge, die auf den Organisationskisten liegen, auch wieder richtig einsortiert, wo sie hingehören. Um den Inhalt kümmere ich mich dann, wenn ich die nächste große Ausmistaktion starte. Und ja, in unserem Fotobereich, wie ihr gesehen habt, liegen schon die neuen Fotoalben parat, auf dass ich mich dann endlich mal um sie kümmern möge, wie ich, mir, wie ich schon seit einem Jahr hier erzähle. Selbstverständlich wurde auch alles Mögliche mal wieder eine Runde lang Staub gewischt. Das war natürlich nötig. Und hier könnt ihr auch nochmal sehen, dass ich nochmal weitere Bereiche einfach mit diesem langen Staubwedel auch nochmal sauber gemacht habe. Alleine dafür, dass ich permanent um ein Kind rumputzen muss, habe ich einen Daumen nach oben verdient. Ich würde mich natürlich sehr freuen, beziehungsweise gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du auch permanent um deine Familie drum rumputzen musst. Und ähm, ja, hinter bzw. auch unter dem Sofa war heute wieder mal dran. Und da könnt ihr natürlich gleich mal so richtig mit hintersofa Sofa gucken, damit ihr auch seht, dass es bei uns unterm Sofa immer wieder Wollmäuse gibt, die der Staubsauger... Super einsaugt. Also er schiebt wirklich nichts vor sich her. Ich weiß nicht, wie ihr oder es gibt ja einige, die haben sich diesen Staubsauger geholt. Oder, oder zwei haben bisher gesagt, der schiebt nur die Sachen vor, vor sich her. Also das kann ich hin und vorn nicht bezeugen. Im Gegenteil, der nimmt alles mit, wenn man die Walze immer wieder auch mal direkt im Endstück, also direkt mit dem Teil, was den Boden berührt, auch mal sauber macht. Und das ist bei dem eben einfach wichtig, ähm, wenn man den Auffangbehälter immer wieder mal sauber macht. Also ich mache das nach dieser Großputzaktion, mache ich generell die Walze sauber und natürlich auch den Auffangbehälter, wo sich dann der ganze Dreck drin sammelt. Das ist bei mir ja eigentlich immer dran. Also einmal im Monat mache ich das mit Sicherheit. Den kleinen Behälter, wo sich der Dreck drin sammelt, das mache ich natürlich öfter. Das ist einmal die Woche, dass ich den dann leer mache. Ich habe auch das Sofa abgesaugt. Und selbstverständlich auch den Teppich und bin jetzt echt froh, dass ich unter dem Sofa kein diverses Spielzeug mehr habe, kein Müll mehr habe von Schokoladenpapier und auch keine Wollmäuse mehr und das oh, ist so schön, ich sag's euch. Natürlich ist das Sofa ein ganz schönes Teil, also es ist auch relativ schwer, aber gut, dafür ist es jetzt erledigt und ich habe dann auch mit meinem Steam-Mob das Sofa und den Teppich abgedampft, neuer Aufsatz natürlich, ne? damit ich die Dinge vom Badboden nicht äh, auf meinem Sofa verteile. Nur mal so, by the way. Und ja, dieser Aufsatz, bzw. Dieser, dieser Gleiter für äh, Polstermöbel und Teppiche ähm, passt nicht so ganz perfekt bei meinem drauf. Das ist aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich drücke ich da einfach zu sehr auf, dass es den immer wieder runterhebelt. Und ähm, ist wahrscheinlich mein Anwendungsfehler. Aber so hat das super funktioniert. Das Sofa ist jetzt auch sauber. Es riecht wirklich wieder angenehm frisch. Und äh, es ist auch keine Feuchte auf dem Sofa zurückgeblieben nach dem Abdampfen. Das finde ich natürlich auch sehr klasse. Und gerade auch bei dem Teppich finde ich das super, dass uns dann das Laminat darunter nicht aufquillt. Weiter ging es dann natürlich auch im Wohnzimmer mit unserem Tisch. Der... Äh, wird ganz oft angefragt, der ist von Ikea. Wir haben da eine Holzplatte passend zusägen lassen und draufgelegt aus dem Baumarkt. Einfach, ja, wir haben ein kleines Kind, also er ist viereinhalb und wir machen uns dann doch so ein bisschen Gedanken, dass wenn er sich da mal aufstützt oder mal Blödsinn macht, dass er dann durch die Glasscheibe durchkracht und um das einfach zu verhindern, also sprich, dass falls er mal segeln geht oder Falls da mal was ist, dass das Glas nach unten hin auf dem Boden durchsplittert und nicht ihm ins Gesicht springen kann, weil dann werden dann kracht die Holzscheibe durchs Glas und nicht das Kind durchs Glas. Das war uns eben. Das ist der Grund, warum da diese Holzplatte liegt. Und es gefällt mir auch ein bisschen besser. Es ist dann nicht ganz so steril, sondern hat nochmal so ein bisschen die heimelige Optik von den Echtholztüren, die wir hier haben. Und es passt auch recht gut zum Laminat. Weiter ging es an der Vitrine. Die muss natürlich auch einmal gründlich abgestaubt werden. Hier habe ich meinen DIY-Glasreiniger benutzt. Der besteht aus Zitronensäure und Wasser und funktioniert immer super. Also ich kann mich echt nicht beklagen, auch innen drin wurde einmal sauber gemacht. Denn dadurch, dass ich mittlerweile auch echte Pflanzen in meiner Vitrine habe, kann ich die nicht mehr komplett zusperren. Ich habe dann immer Angst, dass die Pflanzen nicht genügend Luft bekommen. Und so habe ich immer praktisch die Tür verriegelt und lehne sie somit nur an. Das heißt, es ist ungefähr so ein halber Zentimeter Spalt einfach dazwischen, dass der Luftaustausch erfolgen kann. Und vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber deswegen muss ich in der Vitrine jetzt auch öfter Staubwischen als eigentlich sonst. Stand right here and talk all night if you want I ain't got no place to be, no one's waiting for me I won't climb into you Got like a million ideas what we could do Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this There's something about the way you fix your eyes on me I can't help myself, fall in love, I go crazy I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. But what you wanna do now? Should we? Wir sind schon wieder fast am Ende angekommen. Wir sind jetzt im Büro. Das geht immer so einfach und so schnell zu putzen. Ich mag's. Also da bin ich ganz ehrlich, das geht hier ratzfatz im Büro. Gerade weil hier auch einfach mittlerweile mehr Pflanzen als alles andere stehen. Und unter die relativ schweren Pflanzkübel kommt kein Staub. Ich habe aber dann auch wirklich auch innen in den Schränken einfach alles sauber gemacht, noch mal kurz kontrolliert, ob die ganze Organisation seit dem Büro neu gestalten und organisieren einfach sich auch hält in den Schränken. Und das tut es tatsächlich. Also da war jetzt nichts groß zum Ausmisten oder zum Rausnehmen. Denn ähm, also im Büro benutze ich wirklich alle Dinge, die da sind. Denn unser Büro ist ja nicht nur mein privates Büro und unser Familienbüro, sondern auch noch ähm, Vereinsbüro, äh, muss man sagen, von unserem Hundezuchtverein, den wir haben, also Rassehundezuchtverein, wo ich der erste Vorstand bin. Und da habe ich einfach ein bisschen mehr Zeug als eigentlich ein normaler Mensch. Und gleichzeitig ist es auch noch so der halbe Hobbyraum meines Mannes. Drum hängen die Fahrräder, die irre teuer waren, an der Wand. Und unser Sportgerät ist auch hier so wir uns nämlich das Fitnessstudio. Und wir können hier einfach jeden Abend was für die Figur tun, für unsere Gesundheit tun, wenn der Kleine im Bett ist und dazu muss dann keiner das Haus verlassen. Das ist echt eine klasse Geschichte. Und selbstverständlich wurde auch im Büro in allen Ecken gesaugt und dann im Anschluss natürlich auch rausgemobbt mit dem steam mob den Teppich im Büro, den kleinen, den hatte ich schon gestern gewaschen. Der war dann schon trocken und den konnte ich dann, nachdem der Boden dann nach dem Saugen und Gewische dann auch endlich trocken war, konnte ich ihn wieder ganz normal hinlegen. Ich habe alle Teppiche jetzt in unserer Wohnung gewaschen, bis auf den im äh, Wohnzimmer. Den habe ich ja mit dem Steam-Mob sauber gemacht, aber auch den könnte ich bei 30 Grad in die Waschmaschine schmeißen. Und da habe ich einfach schon von Anfang an drauf geachtet. Im Kinderzimmer hat er ja gestern, also am 6.6., wo ihr es gesehen habt, gefehlt dann zum Schluss. Da war er nämlich gerade in der Waschmaschine, genauso wie die Tagesdecke von klein. Und ja, jetzt sind wir auch schon beim Wischen im Büro angekommen. Also das Büro geht immer so herrlich easy und da fällt mir dann auf, warum, also da fällt es mir dann wirklich am meisten auf, dass ich in den anderen Räumen wahrscheinlich nochmal ordentlich ausmisten muss damit alle Räume immer so schnell gehen beim Putzen. Während dann jetzt das Büro trocknet, können wir uns auch um den Flur kümmern, denn der Flur ist auch so ein Raum, der geht ratz, -ratz. Spinnweben entfernt, Klingel sauber gemacht, Spiegel geputzt, Schuhschrank abgewischt. Von außen, von den Seiten, von innen. Vor allem dann oben, bei diesen Ikea-Schuhschränken bleibt da dann doch öfter mal oben auf diesen Leisten was drauf. Das kleine Regal über unseren Schlüsseln habe ich dann noch schnell abgewischt, auch das Familienbild von uns vieren. Und ja, die Lichtschalter, die mich schon angeschrieben haben, putz mich die natürlich und auch den Sicherungskasten. Der wurde natürlich auch einmal abgewischt. Und jetzt nehme ich den Aufsatz von dem Staubwedel und schmeiße den in die Wäsche, denn der ist waschbar. Das ist ja bei dem anderen mit dem Bambusgriff nicht so. Das ist alles, was ich in den letzten zwei Tagen hier ausgemistet habe. Dinge, die kein Mensch braucht, die ganzen Ordnungskisten, die wir im ersten Teil am 6.6. schon gesehen haben, die stehen bereits auch schon vor der Tür und damit ich hier im Flur natürlich dann saugen kann, und wischen kann, musste das jetzt mal kurz vor die Haustür, der Pappkarton auf der linken Seite war wirklich voller Papiermüll und rechts waren Sachen für die Kleidersammlung und auch der Perückenpuppenkopf und so weiter und so fort. Jetzt kann ich auch schon steam moppen, der Staubsauger hängt jetzt an der Ladestation, denn er war fast alle nach 100 Quadratmetern fein säuberlich putzen und aussaugen und jetzt kann ich steam moppen. Nach dem steam kann dann auch dieser Wischbezug in die Wäsche und dann kann ich euch natürlich auch zeigen, wie das Büro und der Flur im perfekten durchgereinigten Zustand aussehen. Und dann ging das doch heute echt fix. Also ich weiß nicht, warum der erste Teil dann so lange gedauert hat, wahrscheinlich hatte ich heute einfach die Räume erwischt, die schon am perfektesten aussortiert und entmistet waren und ja, von dem her ging es dann hier eindeutig schneller. Das ist jetzt unser Büro, da oben die Ordner, die sind alle vom Verein, also nicht meine eigenen, meine private Papierablage gestalte ich ja ein bisschen anders. Wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe dich motiviert, ich hoffe, ich habe dich inspiriert zum Lappen in die Hand nehmen, einmal durch die Wohnung hüpfen und dann auch aktiv werden. Falls du Ideen hast, falls du Fragen hast, dann gerne in die Kommentare damit, ich beantworte sie so schnell wie möglich. Und ja, hier stehen schon aussortierte Deko und Bücher. Mhm. Ich bin fleißig dabei. Das sind auch die Sachen gewesen, die ich jetzt innerhalb der letzten zwei Tage einfach aus den einzelnen Kategorien rausgefischt habe. Und ich finde es immer wieder schön, wie viele Sachen man eigentlich findet, die man dann nach einem halben Jahr nicht benutzen, doch nicht braucht. Obwohl man beim ersten Mal noch der Meinung war beim Ausmisten, na, das brauche ich noch. Ich räume jetzt mein Stativ weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.